Willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es ums Thema des Formular Plugins WP Forms, meines Erachtens eines der allerbesten Formular Plugins für WordPress. Und wenn dich jetzt interessiert, was du mit diesem Plugin alles machen kannst, dann bleib jetzt dran, denn gleich nach dem Intro geht's weiter. Heute geht es mal nicht um ein digitales Marketing-Thema, sondern mehr ein bisschen um Wordpress, nämlich um das Formular-Plugin WPForms und das ist meines Erachtens wirklich eines der allerbesten Formulare, vor allem auch der Einfachheit halber. Und ich nutze das jetzt schon sehr lange. Ich habe lange nach so einer Möglichkeit gesucht. Ich habe mal zwei, drei Formulare gefunden. Ich weiß, ganz viele schwören immer noch auf Contact Form 7. Meines Erachtens ist das ein bisschen komplizierter als das WP Forms. Und klar gibt es da auch Plugins, die damit erweitert werden können. Aber ich würde da eher dann auf WPForms umsteigen. Und ich zeige euch das heute mal, wie das äh, funktioniert. Auch wie man mit diesem Formular-Plugin eben auch ein paar Abfragen machen kann. Äh, zum Beispiel sagen, okay, wenn jetzt das ausgewählt ist, dann bitte das öffnen. Und äh, das zeige ich euch jetzt mal hier im Screensharing. Gut, also das ist das Formular-Plugin, man kann jetzt darüber streiten, ob das äh, jetzt ein gutes Logo ist oder so, äh, ist auf jeden Fall einpräg einprägsam und äh, es heißt WP Forms, also WordPress Formulare und wenn du das installiert hast, dann hast du hier unten sogar so ein paar Quick Links, die dir zeigen, wie das funktioniert mit ein paar Dingen und wir erstellen jetzt einfach mal ein neues Formular. Du hast hier schon die Möglichkeit ein paar Formulare vorausgefüllt zu bekommen, äh, zum Beispiel Spendenformular, Rechnungs- und Bestellformular, Newsletter, Anmeldeformular. Du kannst web natürlich auch äh, verknüpfen mit äh, Mailchimp zum Beispiel. Und ich sage jetzt aber mal ein leeres Formular, weil ich möchte das ja grundsätzlich neu erstellen. Und jetzt hast du hier diese ganzen Standardfelder und dann die sogenannten Fancy-Fields in Anführungs- und Schlusszeichen mit Telefonanschrift und so weiter. Ich zeige dir mal kurz, wenn ich hier ein Anschriftformular reinpacke, dann hast du hier noch das Bundesland und das kannst du eben nicht äh, international hier zum Beispiel Land Afghanistan. Du kannst es hier nicht, äh, ich sage mal, individualisieren. Das ist etwas was ich äh, ein bisschen bemängle, aber es ist halt ein amerikanisches Formular Plugin und deswegen ist es auch auf amerikanisch ausgelegt. Du hast hier noch äh, weitere Optionen, zum Beispiel. Äh, du kannst hier noch die Labels verbergen. Du kannst äh, die sublabel verbergen, das macht jetzt hier natürlich nicht sehr viel Sinn. Und du hast noch Bedingungen, die du einstellen kannst, da komme ich gleich noch dazu. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze immer per Drag-and-Drop zu machen. Wenn du ein längeres Formular hast, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen was äh, zu machen. Ich mache hier mal meine Stimme etwas lauter, äh, dann hört ihr mich auch besser. <lacht> äh, hast du natürlich auch die Möglichkeit, mehrere Seiten zu machen. Also es ist ja immer, wenn man so, so ein Ellenlanges äh, hier so ganz, ganz langes äh, Formular hat, dann füllen das die Leute eigentlich nicht so gerne aus und würden dann lieber so in mehreren Schritten das Ganze machen und das hast du hier auch als äh, Möglichkeit. Und zwar gehen wir jetzt hin und äh, sagen zum Beispiel hier einen Seitenumbruch, da hast du automatisch schon zwei Seiten. Und jetzt ist einfach wichtig, du kannst hier noch den, entweder gibt es so einen Fortschrittsbalken, Kreise, einen Connector oder keiner. Ich arbeite noch gerne mit diesen Kreisen. Du kannst hier auch noch die Farbe bestimmen zum Beispiel und dann hast du hier den Seitentitel, Name und Adresse zum Beispiel. Die Seitennavigation kannst du auch noch umstellen, wenn du möchtest. So. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Felder und jetzt haben wir hier Name und Vorname. Das packe ich hier in die erste Seite rein. Jetzt hat das in die zweite genommen. Genau. Und hier könntest du dann äh, zum Beispiel noch das vorherige anzeigen zurück, dann fügen wir hier und das mache ich meistens so, wenn ich Adresse äh, abfrage, dass ich hier zum Beispiel einen einzeiligen Text hinzufüge und dann das Label bearbeite und sage hier Adresse. Hiermit erforderlich kannst du äh, das noch als, äh, als Pflichtfeld hinzufügen. Dann mache ich noch einen einzeiligen Text mit PLZ-Ort, also Postleitzahl und Ort. Für die E-Mail gibt es hier ein spezielles E-Mail. Feld und natürlich auch für die Telefonnummer, die du dann hier unten hast. Und hier kannst du zum Beispiel US oder international einstellen. Das Ganze speichern. Hier kannst du zum Beispiel sagen Kontaktformular mit erweiterten Infos. Hier hast du auch noch die Möglichkeit zum Beispiel, statt absenden, übermitteln. Hier ist, wird gesendet, das, wenn er auf den, auf den Button drückt steht da, wird gesendet. Und hier haben wir jetzt noch das Google Recapture, was du einrichten kannst. Äh, dazu einfach auf äh, Recapture deine Code holen und in den Einstellungen des Formulars entsprechend einstellen. Ich würde dir auch empfehlen, das immer zwischen Und äh, jetzt haben wir ja hier die E-Mail-Adresse Postleitzahl Ort und jetzt könntest du hier auf der zweiten Ebene noch ein Feld hinzufügen, zum Beispiel, äh, wo haben wir das, hier eine Webseiten URL, dann zum Beispiel noch hier den Text Absatz. Und dann fügen wir oben drüber noch einen einzeiligen Text. Betreff. Doch den hier können wir wieder erforderlich machen. Oder eben nicht, je nachdem, wie es halt ausschaut. Und jetzt haben wir das Formular schon mal fertig. Hier oben hast du direkt ein Einbindungs- Möglichkeit. So gehen wir hier auf Kontaktformular und jetzt siehst du hier Name und Adresse. Das passt sich dann ein bisschen deinem Design an, was du eh schon äh, hinterlegt hast. Dann kannst du hier jetzt zum Beispiel den eintragen. und gehst hier auf Weiter und jetzt hast du hier die zweite Seite, kannst natürlich auch hier wieder zurück und dadurch, dass jetzt das Recapture Version 3 hinterlegt ist, müsste das jetzt funktionieren, weil es erkannt hat, aha, okay, ich bin kein Roboter, danke, dass du uns kontaktiert hast, wir melden uns zeitnah bei dir. so das ist jetzt natürlich hier diese Möglichkeit bei den Einstellungen unter der Benachrichtigung bzw. der Bestätigung, wo du entweder ein, ich sage mal so eine Meldung hinterlassen kannst oder du kannst aber auch zum Beispiel sagen Seite anzeigen oder gehe zu URL zum Beispiel, das dann weitergeleitet wird. Ich mache es meistens so, um eben auch die Conversions zu messen dass ich hier die Seite anzeigen lasse und dann eine spezielle Seite mache, die zum Beispiel nicht indexiert ist und hier unter den Benachrichtigungen hast du die Möglichkeit an den Kunden wie auch an dich eine Benachrichtigung zu senden. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel ihre das ist jetzt an den Admin, also an mich selbst zum Beispiel. Dann haben wir hier äh, von Name kannst du Smart Tags einfügen und hier empfehle ich dir den Namen einzufügen und Absender E-Mail Adresse ist nicht die Admin E-Mail, sondern auch hier im Smart Tag die E-Mail und dann die Antwort an auch ebenfalls das Smart Tag, weil wenn du dann antwortest im äh, Formular drin oder beziehungsweise der E-Mail, die du bekommst, hast du dann entsprechend direkt schon äh, die E-Mail Adresse hinterlegt. Das wird an dich gesendet, also an dich persönlich und jetzt hast du noch die Möglichkeit, nebst der Standard, ich sage mal meine Benachrichtigung, eine neue Benachrichtigung hinzuzufügen, zum Beispiel an den Kunden. Jetzt hast du ein neues eine neue Benachrichtigungsmöglichkeit und hier sende an E-Mail-Adresse, nämlich an den Kunden. Hier nimmst du seine E-Mail-Adresse. Beim E-Mail-Betreff kannst du ja hier den Betreff nennen. Ihre Anfrage betreff sowieso und dann wird der Betreff automatisch hinzugefügt. Dann von Name kannst du zum Beispiel sagen äh, von dir selbst. Dann die Absender E-Mail ist die Admin E-Mail. Du kannst hier auch eine andere E-Mail Adresse äh, eintragen. Und auch hier die Antwort an ist eben an mich persönlich. Das heißt, wenn der Kunde auf dieses Formular antwortet, dann kommt das zu mir. Und hier hast du schon vorausgefüllt all fields. Ich mache das meistens noch so. Guten Tag und auch hier hast du wieder die Möglichkeit, dieses Smart ganz einfach hinzuzufügen. Dann schreibe ich meistens, ich sende Ihnen hier noch Ihre übermittelten Daten. Freundliche Grüße. speichern Und dann bekommt der Kunde entsprechend eine E-Mail mit all seinen Angaben drin. Gut, jetzt haben wir das Ganze mit den Bestätigungen und den Benachrichtigungen. Und jetzt geht es noch darum, wie man im Kontaktformular äh, bedingte äh, bzw. bedingte Felder aktivieren kann. Äh, hier zeige ich dir mal kurz, ich nehme das mal wieder raus. und gehe jetzt hier hin und sage, ich füge noch ein Feld hinzu und zwar eine Checkbox und nehme hier die Auswahl raus. So, und hier mache ich jetzt eine, eine Bedingung rein. Also wenn er jetzt zum Beispiel die E-Mail-Adresse ausgefüllt hat, dann soll bitte auch nee, Gut. dann soll bitte auch dieses Formular oder beziehungsweise dieses Feld erscheinen. Dazu klicke ich hier rein, gehe auf die Bedingungen hier unten und sage bedingte Logik aktivieren, zeige dieses Feld, wenn Feld. E-Mail-Adresse ist oder äh, nicht leer, zum Beispiel, oder enthält, das äh, brauche ich zum Beispiel, wenn ich ein äh, Formular habe mit verschiedenen T äh, Checkboxen, das jetzt einfach mal ganz einfach und ich sage jetzt mal nicht leer, speichere das Ganze. Und wenn wir jetzt das Kontaktformular nochmals anschauen und das Feld nicht leer ist und sobald er ihr, ihr anfängt zu schreiben, kommt dieses untere Feld hinzu. Und dann kann ich hier Ja oder Nein anklicken, je nachdem, wie ich das möchte und das Ganze kann man natürlich auch komplett. Äh, auseinanderziehen und, und wirklich ein komplizierteres Formular machen. Ich habe da auch schon zum Beispiel so dieses Typeform im, äh, ich sag mal so, im Hintergrund, was ich äh, gerne ersetzen möchte damit. Dazu gibt es dann auch mal einen Kurs, wie man äh, dieses relativ teure Typeform entsprechend äh, ersetzen kann und man bekommt natürlich auch eine Auswertung und selbst bei den Benach oder Bestätigungen und Benachrichtigungen hat man hier die Möglichkeit, äh, diese ganzen Bedingungen auch noch hinzuzufügen, also hier bedingte Logik, senden. Wenn Feld, E-Mail ist oder was auch immer. Also hier gibt es auch noch die Möglichkeit, diese bedingte Logik zu aktivieren. Und auch bei den Bestätigungen kann ich hier eine neue Bestätigung eingeben. Und sobald zwei drin sind, habe ich hier Bestätigungsnachricht automatisch scrollen, ist dann, wenn er direkt wieder hoch scrollt, wenn du ein bisschen längeres Formular hast. Und auch hier könnte ich die bedingte Logik aktivieren und sagen, hey, äh, wenn er hier zum Beispiel Website URL eingetragen hat, äh, nicht leer, dann kann ich ihm äh, diese Nachricht oder meinetwegen diese Seiten URL anzeigen. Das ist dann wichtig, wenn man zum Beispiel Typeform ersetzen möchte. Ja, das war es also zum Thema des... Äh, WP Forms ist also wirklich ein richtig tolles Plugin, was relativ einfach funktioniert, auch mit den ganzen äh, Hinzufügen von Feldern und so weiter. Teilweise muss man ein bisschen tricksen, aber die Felder werden auch automatisch ausgegeben und äh, die Darstellung des E-Mails ist auch relativ schön. Man sieht den ganzen Überblick. Äh, alles wird schön sauber dargestellt und eben auch mit diesen äh, Benachrichtigungen, wo du einstellen kannst, wohin die gehen, wer wo antworten kann, ist es auch schön, dass das eben nicht nur so ein Standardformular entsprechend ist. Wenn du jetzt noch mehr Informationen darüber haben möchtest, dann äh, kontaktiere mich, kommentiere like, teile den Beitrag, was auch immer du gerne möchtest, meine Webseite hast du ja, alles weitere steht dann mit dem Link in den Kommentaren und bei YouTube und Instagram entsprechend in den Links drin. In dem Sinne bis am Donnerstag um 10.10 .10 Uhr und ich wünsche dir was.